Wozu kann man in Lime Survey eine Validierung verwenden? Die Validierung dient dazu, nur bestimmte Eingaben von den Befragten als gültig anzusehen. Folgendes Beispiel hier. Die Leute sollen eine Zahl eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal die 3 ein. Und dann beim nächsten Feld sollen sie eine Zahl eingeben, die größer ist als 3. Wenn sie also inhaltlich irgendwie eine Frage haben, die so aufgebaut ist, dass es inhaltlich nur Sinn macht, dort eine Zahl einzugeben, die eben größer ist als in der vorhergehenden Frage. Und durch die Validierung habe ich jetzt eingegeben, dass die Leute hier so einen Text bekommen. Diese Zahl muss größer sein, als die Zahl, die sie in der vorhergehenden Frage angegeben haben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die 2 eingebe, dann bleibt dieser Text hier bestehen. Und die Leute haben weiterhin diese Warnung. Und sobald ich jetzt hier zum Beispiel die 4 eingebe, dann funktioniert es und die Validierungsgleichung bestätigt sozusagen, dass die Eingabe korrekt ist. So, wie kann man das Ganze in Lime Server erstellen? Das möchte ich in diesem Video kurz zeigen. Also dafür starte ich ganz bei 0. Ich erstelle erstmal eine Umfrage, die nenne ich einfach mal Test, speichere das und dann kann ich hier bei der Umfragestruktur Struktur jetzt Fragengruppen erstellen. Ich erstelle einfach eine Fragengruppe mit dem Namen Fragengruppe 1 und dann gehe ich hier auf Speichern und Frage hinzufügen und kann jetzt meine beiden Fragen da hinzufügen mit den beiden Zahlen, die ich gerade gezeigt habe. Und ich nenne die einfach mal Zahl 1, die erste Frage. Und dann wähle ich hier beim Fragentyp unter den Maskenfragen dann die Zahleneingabe aus. Das sorgt also dafür, dass die Befragten in diese Felder, die dann erscheinen, ausschließlich Zahlen eingeben können. Und dann gehe ich hier auf Speichern und Neu, um nochmal eine weitere Frage anzulegen. Die nenne ich jetzt Zahl 2 und auch da wähle ich dann wieder als Fragentyp bei den Maskenfragen diese Zahleneingabe ein. Gehe hier auf Auswählen und dann auf Speichern. Und dann kann ich mir das hier in der Struktur anschauen. Ich habe jetzt hier also eine Fragengruppe mit diesen beiden Zahlenfragen. Und jetzt möchte ich das ja so definieren, dass bei der zweiten Zahl eine Zahl eingegeben werden muss, die eben größer ist als bei der ersten Zahlenfrage. Und dafür gehe ich jetzt hier auf die Zahl 2, Frage auf Bearbeiten. Und wenn Sie dann hier auf der rechten Seite ein bisschen runter scrollen, bekommt man hier ja noch jede Menge Einstellungsmöglichkeiten und das Ganze findet sich hier unter Logik. Und da haben Sie hier eine Frage-Validierungsgleichung und dann einen Text oder einen, einen Validierungshinweis. Und das sind die beiden Sachen, die Sie jetzt brauchen. Hier gibt man die Validierungsgleichung ein. Und sobald diese Gleichung wahr ist, wird also der Warntext nicht mehr angezeigt. Und sobald die Gleichung nicht erfüllt ist, also false, dann wird diese Warnung angezeigt. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen: In diesem Fall sage ich einfach dass diese Zahl 2, so habe ich ja hier den Fragencode dieser Frage benannt, eben größer sein soll als die Zahl 1. So, somit habe ich jetzt festgelegt, nur wenn das erfüllt ist, dann ist die Frage validiert. Und dann kann ich hier noch diesen Validierungshinweis hinschreiben. Und da schreibe ich eben einfach hin, dass diese Zahl größer sein soll als die Zahl in der vorhergehenden Frage. So, und dann gehe ich auf Speichern und Schließen. Und dann wollen wir uns das Ganze mal in der Umfragevorschau anschauen. Sie sehen jetzt hier diese beiden Zahlenfragen. Ich kann jetzt hier eine Zahl eingeben, so wie gerade ganz am Anfang gezeigt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die 5. Und wenn ich jetzt hier eine Zahl eingebe, die niedriger ist als 5, zum Beispiel die 4, dann bleibt dieser Warntext hier bestehen. Sobald ich aber eine größere Zahl eingebe, zum Beispiel die 6, dann verschwindet diese, dieser rote Warntext, das Ganze wird hier in grün angezeigt, sodass die Befragten erkennen können, jetzt habe ich eine korrekte, also eine valide Antwort gegeben und dann können sie ihre Umfrage abschicken. Soweit als kleines Beispiel zur Einführung von Validierungen in Survey.